Hallo und herzlich Willkommen zum Online Salon mit Johanna Voll zum Thema Coworking Idea Project. Hallo und hier sind wir beide. Wundert euch nicht, wenn ich immer mal wieder zwischendurch einfriere. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem Computer, aber zum Glück ist bei meiner lieben Gästin, nämlich der Johanna, alles in Ordnung. Insofern konzentriert euch auf sie. Und alles wird gut. Wir sprechen heute über das Coworking IDEA Project. Und das ist ein internationales Projekt und die Johanna treibt von der deutschen und europäischen Seite das ganze Projekt mit. Und darüber unterhalten wir uns heute. Die Johanna kenne ich schon sehr lange über die German Coworking Federation. Ich will sie immer noch als Forscherin vorstellen. <lacht> Dabei ist das gar nicht mehr unbedingt so ihr Fokus. Und wir haben uns wieder den Mad T vorgenommen. Und da stecke ich gleich mit dem ersten Satz ein. Liebe Johanne, vervollständige doch bitte diese Sätze. Ich hoffe, du kannst es verstehen. <lacht> An meiner Stadt, in der ich lebe, liebe ich. Uh, ähm, an meiner Stadt, ich liebe vor allem die Möglichkeiten, ich bin ja derzeit in Halle-Saale, mitten in ja, Mitteldeutschland ähm, und hier gibt es noch ganz viel unbearbeitetes äh, Terrain, glücklicherweise auch in Innenstadtlage und da bin ich zum Beispiel mit dem Schwemmeverein äh, oder Schwemme e.V. Ähm, dabei, in einer alten denkmalgeschützten Brauerei ein Coworking Space äh, aufzubauen und diese ganzes, dieses ganze große Brauerei areal kulturell kreativwirtschaftlich ähm, zu bespielen. Mhm. Das sind ja auch immer viele Projekte, die du da am Hals hast. Und wir kennen uns ja auch schon aus vielen Projekten rund um die German Coworking Federation und das ganze Thema Forschung ähm, und Coworking, wie zum Beispiel die wunderbare Coworking Library, die du mit initiiert und aufgebaut hast und auch weiter fliegst. <lacht> Super. Ähm, was liebst du denn an Projekten? Also was wäre meine zweite Frage zur Vorvollständigung an meinen Projekten? Liebe ich? dass ich immer wieder ganz neue Sachen mache und kein Tag dem anderen gleicht. Ähm, manchmal stehe ich hinter der Bar in meiner Schwämme, ähm, was ich total schön finde. Und dann ähm, ja, konzipiere ich wieder irgendwelche Projekte ähm, oder hänge in internationalen Calls und spreche mit der Welt. Ähm, gerade leider hier noch aktuell direkt aus meinem Homeoffice. Ähm, aber diese große Diversität in meinem täglichen Tun finde ich ziemlich toll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war auch lange als Projektleiterin tätig und das hat mich auch immer sehr erfreut. Und das finde ich auch an Coworking spannend. Letztlich ist es da auch immer wieder anders, immer wieder neu. Und insofern hat es mich sehr ähm, erstaunt, dass es ein Coworking-Idea-Projekt gibt, <lacht> obwohl wir ja eigentlich schon so viele Ideen und sonst was in Coworking haben, dass wir da noch ein Coworking-Idea-Projekt brauchen. Hier ist mal das Logo eingeblendet, da musst du dich ein bisschen zur Seite <lacht> drehen. Nein, die andere Richtung. Genau, wunderbar. <lacht> Ähm, damit wir noch mal sehen, um was es hier geht. Was steht denn da dahinter? Was hat sich denn, wer hat sich denn da zusammengefunden? Wie kommt es zu dem Namen? Ähm, genau, also IDEA oder IDEA steht für, ich habe es mir extra noch mal rausgesucht, dass ich es nicht falsch sage, Inclusivity, Diversity, Equity und Accessibility. Auf Deutsch heißt das also Inklusion, Diversität, Gleichstellung und Zugänglichkeit. Das sind so die großen Themen, die hinter dem coworking idea Project stehen. Und es geht grundlegend darum, dass wir eben auch merken, die Coworking-Welt ist eigentlich ganz schön vielfältig und bunt. Manchmal ist das aber nicht so dargestellt und weil ja viele Coworking-Spaces sich auf den Coworking-Werten verschrieben haben, ist immer so die Frage, wie sehr lebt man die auch wirklich und was kann man vielleicht noch tun, um das ein bisschen besser und vielfältiger machen, zu machen, dass sich wirklich alle Leute abgeholt fühlen. Das wäre so die, die grobe Einordnung erstmal, warum es dieses Projekt zu diesem Zeitpunkt braucht leider ja. braucht. Du hast es ja schon gesagt. Na, eigentlich wäre es total schön, wenn wir uns darüber nicht extra unterhalten müssten. Ähm, aber ich glaube, gerade jetzt ist eine gute Zeit, ähm, wo wir auch ähm, selber ein bisschen schauen müssen in unserer buzzword-lastigen Coworking-Welt, ähm, ne, wie offen wir wirklich sind, wie zugänglich wir wirklich sind und wer alles mit am Tisch sitzt und wer vielleicht noch nicht ähm, und wen wir da aber mit, äh, mit reinbekommen wollen. Und da gibt es Strategien und Maßnahmen, die man aber auch bewusst umsetzen muss. Das passiert eben nicht von alleine, genau wie so eine Community in einem Coworking Space. Die entsteht ja nicht einfach so, sondern da gibt es ja auch ja, Strategien und Prozesse dahinter, die wir eben hier anwenden können. Mhm. Du hast aber noch gar nicht verraten, wer jetzt genau dann dahinter steht und wieso du da eigentlich mitmachst. Genau, also das ist ein ziemlich äh, internationales Kollektiv, ähm, was sich regelmäßig trifft ähm, und es gibt monatliche Challenges, zu denen wir aufrufen. Die widmen sich dann immer einem speziellen Fokusthema ähm, jeweils im Monat. Und ähm, da sind ganz, äh, ganz viele Leute dabei. Ähm, es wird so ein bisschen getragen und äh, entfacht wurde diese kleine Flamme von Ashley Proctor von Coworking Canada, die aber auch sonst in der Coworking-Welt oder in der Coworking-Bewegung, wie ich ja auch gerne sage, äh, eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und ja, und so sammeln wir dann hier und da wirklich sehr international gemischt ähm, Leute ein. Das ist uns auch wichtig. Ähm, und vielleicht noch ein Satz dazu, das Ganze ist natürlich sehr englischsprachig. Auch die Webseite ist noch ähm, nur auf Englisch. Aber ähm, wenn es um Vielfalt und ja vor allem Zugänglichkeit geht, ähm, ist es genau deshalb wichtig, dass wir uns jetzt hier auch mal auf Deutsch über das Thema unterhalten, dass es eben auch noch ein bisschen weitere Kreise erreicht. Ähm, das ist nicht immer einfach, denn es gibt ja noch ein paar mehr Sprachen auf dieser Welt, ähm, aber wir versuchen da dran zu sein, und ja, auch in den nächsten ähm, Monaten, Jahren hoffentlich ähm, da noch besser zu werden und uns noch breiter aufzustellen, um das Thema noch weiter ähm, zu streuen und Menschen dafür zu begeistern, sich solchen Themen zu widmen. Mhm. Du hast mir noch im Vorfeld gesagt, dass du da für die German Coworking Federation auch mit dabei bist. Da war das Stichwort noch Holokratie. Wolltest du da noch zwei Sätze ja. zu sagen? Ja, also sehr gerne für alle, die es äh, nicht kennen. Die German Coworking Federation ist ja der Bundesverband Coworking, der sich in Deutschland für die Interessen von Coworking Spaces ähm, ja, einsetzt und äh, aktiv vernetzt und auch die äh, Coworking Kultur wirklich vorantreiben möchte. Also das heißt, wir reden hier wirklich von der neuen Arbeitskultur und nicht nur davon, wie kriegen wir jetzt schnell mal ein paar Tische in den Raum und können die zur maximalen Auslastung treiben, um damit irgendwelche Kosten einzusparen. Darum geht es uns nicht. Das ist sicherlich auch ein Teil davon, aber vor allem geht es uns um den Aufbau von Communities, die nachhaltig sind, die funktionieren, die auch eine gewisse Resilienz haben, gerade wenn es um Krisen geht. Und letztendlich sind ja auch immer, also neben den äh, Freelancern oder auch äh, Studierenden, kleinen Startups, kleinen, äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich so in Coworking Spaces finden, aber es sind ähm, Unternehmen, die eben auch bestehen wollen, die krisensicher ähm, weiter funktionieren wollen und da hilft ähm, Coworking ganz ungemein. Die German Coworking Federation setzt sich für all das ein, ähm, und ich bin da auch schon länger Teil davon, mittlerweile auch im Vorstand, ähm, mit vier ganz wunderbaren anderen Menschen, ähm, versuchen wir dieses Schiff so ein bisschen, nee, eigentlich gar nicht zu steuern, sondern der Vorstand ist eigentlich nur eine formale Runde, denn wir haben uns nach einem, ja, ungefähr fast einjährigen ähm, Change-Prozess, äh, dem ähm, hologratischen Modell verschrieben. Das heißt, es gibt verschiedene Kreise und Rollen, die sich unterschiedlichen Themen ähm, annehmen und dann ganz autark im Rahmen dieser Rollen und Kreise auch Entscheidungen fällen können. Äh, das heißt, der Vorstand äh, muss dann zwar rein formell "Wir sind ein Verein", äh, Dinge abnicken, aber die wirklichen Entscheidungen passieren eben in diesen Kreisen. Und da äh, bin ich verantwortlich für die Rolle Diversität äh, und bin sozusagen das Bindelied ähm, zwischen dieser internationalen Bewegung, die wir gerade, also dem Coworking idea Project, ähm, und möchte aber auch generell das Thema in der GCF weiter vorantreiben. Das heißt zum Beispiel, dass wir dazu auch ähm, Blogposts veröffentlichen, wo wir ähm, Handreichungen mitgeben, dass wir zum Thema Netzwerktreffen veranstalten dass wir Leute, die sich da interessieren, noch aktiver vernetzen. Ähm, die GCF hat einen internen Slack-Channel, ähm, wo man sich zu allem Möglichen austauschen kann. Ähm, und das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache. Ähm, außerdem bespiele ich innerhalb der GCF auch noch die Netzwerktreffen. Da kennen mich vielleicht manche draus, dass ich die organisiere. Und zusammen mit ähm, Dina Sierra die ja auch schon hier im Online-Salon ähm, sein durfte, dass wir die zusammen moderieren. Was mache ich noch? Dieses Forschungsthema ist mir nicht komplett abhanden gekommen. Ich habe ja eine kleine akademische Laufbahn hingelegt an der Universität Verena, wo ich fast acht Jahre lang zum Thema Coworking gelehrt und geforscht habe. Also da bin ich immer noch sehr verbunden und bin sozusagen die Schnittstelle zwischen Forschungsanfragen, Kooperationen, ja, und der GCF als Bundesverband für Coworking und ähm, all die wunderbaren Spaces, die es ähm, nicht nur in Deutschland, aber auch im, im Dachraum oder im deutschsprachigen Raum, kann man ja auch sagen. Ähm, Doris, ihr seid ja auch dabei mit Raya Works und ihr seid ja nun offensichtlich nicht äh, in Deutschland lokalisiert, ähm, aber trotzdem gehört ihr dazu. Hab ja auch damals die German Coworking Federation mitgegründet. <lacht> die genau. <Frage> ist ja. <lacht> Ähm, ja, ähm, ihr Lieben da draußen im Übrigen, äh, das ist ein interaktiver Livestream. Sprich, äh, ihr könnt über die Kommentarfunktion gerne Fragen reinreichen. Meine Kamera spinnt hier gerade. Es ist wirklich top, die Watte quillt. Ja? Ich habe den ganzen Tag mit ihr gearbeitet, aber jetzt, wo es drauf ankommt, so richtig, da will sie nimmer. Ähm, und insofern kümmert euch da nicht drum. Ich habe trotzdem hier alles im Blick <lacht> und kann wunderbar eure Fragen hier mit reinnehmen und ich bin super froh, dass der Ton wenigstens, so, massomenos die ganze Zeit rüberkommt. Insofern, danke StreamYard, dass es wurscht ist, wenn die Kamera nicht will. <lacht> Gut, ähm, ich habe hier sonst noch auf meiner Liste nämlich ein, etwas stehen zu diesem aktuellen Monat. Hm, wer vielleicht die Gründerinnen-Workshops von der German Coworking Federation kennt, die wir erfunden haben, um Menschen, die Interesse haben, eine Coworking Community zu gründen, ein bisschen mit unserem Erfahrungswissen unter die Arme zu greifen und den Staat halt ein bisschen ähm, zu verbessern oder zu ver verändern und zu unterstützen. Ähm, da ist mein Part immer Kommunikation. Und ich sage immer, die eierlegende Wollmilchsau für Community-Building, Promotion und Vernetzung im Coworking-Space sind Events. ja ähm, Das ist so ein wunderbares Tool, mit dem ihr euren Space promoten könnt, in Kontakt mit allen möglichen äh, Vereinen, Ver Veranstaltern auch zum Teil oder Seminaranbietern und Gruppierungen, Netzwerken etc. in Kontakt kommen könnt. Und das ist auch ausgerechnet gerade in dem coworking idea ich muss es ja anders eigentlich betonen idea projekt <lacht> die monatliche challenge <lacht> was hat es denn mit diesen challenges da auf sich und was ist da denn aktuell das thema was wir da als challenge für uns als hosts annehmen dürfen genau <lacht> genau um ja, also es gibt monatliche Challenges und jetzt für Oktober ähm, konnten wir den Marc Navarro und die Barbara Andreatta gewinnen, ähm, um den Challenge äh, vorzustellen. Das ist jedes Mal ein anderer Host oder ja, ähm, eine Gruppe von, von Leuten, die sich da engagieren. Ähm, und wenn ihr auf die Seite vom Coworking IDEA Project äh, mal schaut, ähm, könnt ihr auch sehen, da gibt es dann immer ein kleines, äh, kurzes YouTube-Video zum ähm, Einstieg, wo man äh, im Grunde erklärt bekommt, worum es denn gehen soll und genau um Events soll es eben auch im Oktober gehen ähm, und zwar, wie man die von Anfang an divers und inklusiv plant. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt alles auf äh, Englisch. Wir haben allerdings auch noch eine kleine Übersetzung vorbereitet, ähm, denn zum einen wird der Challenge dargestellt äh, und was die Herausforderungen sein können, so weil man, äh, worauf man achten könnte, wenn man so ein Event äh, in einem Coworking Space, aber auch darüber hinaus ähm, konzipiert und plant. Ähm, und äh, die eigentliche Herausforderung ist dann, mal selbst auf die eigene Praxis zu gucken und zu schauen, ähm, wie mache ich das eigentlich? Was kann ich da vielleicht noch verbessern? Woran habe ich bislang noch nicht gedacht? Ähm, und dazu ähm, werden bei den meisten Challenges äh, Checklisten erstellt, die man sich einfach mal anschauen kann. Äh, wir haben die von diesem Challenge jetzt einfach mal genommen und auch auf Deutsch übersetzt, ähm, weil das dann doch äh, auch im Sinne einer Zugänglichkeit äh, und Lesbarkeit für uns ein bisschen einfacher ist, äh, da ja die, ähm, die Themen eben auch wirklich zu beherzigen äh, und einzubinden und das fängt äh, an, dass man sich wirklich mit dem Thema des Events ähm, auseinandersetzen muss, weil gerade wir sehen es ja alle. Ne, man könnte zu jeder Tages- und Nachtzeit geführt in irgendeinem Online-Event sein. Ähm, und ich glaube, die große Frage der Relevanz und bringt dieser Event wirklich Mehrwert für ja, für die Leute, an die sie, an die er gerichtet ist, für die Zielgruppe, aber auch für die Vortragenden, ähm, oder ist es eben nur ne, noch eine andere Werbeveranstaltung für irgendwas? Ähm, und wenn es so ist, dann kann man das ja auch so benennen. Aber ich finde, man sollte eben Events nicht ähm, falsch verpacken. Und da ist das Wording dann wichtig, da ist wichtig, wem man einlädt. Ähm, Gerade bei, bei Panels in großen Konferenzen sehen wir es ja immer, das ist dieses Männel-Phänomen, äh, dass dann da vielleicht von fünf äh, PanelistInnen ähm, doch alle fünf äh, irgendwie männlich und mittelalt sind. Und vielleicht ist die Moderatorin dann noch eine Frau. Äh, und da ist auch ganz viel, leider begegnet man da eben auch ganz viel, das nennt sich ne, Tokenism, also diese Quotenfrau, Quotenpersonen ähm, mit Migrationshintergrund äh, und so weiter, dass man da wirklich schaut, ähm, habe ich da wirklich die pers beste Person für den Job ähm, oder gehe ich da nur nach nach meinen Buddies, wen ich eh schon kenne, ähm, oder könnte ich da noch mal ein bisschen weiter recherchieren, ob es da auch andere Leute gibt. Dazu gibt es mittlerweile auch ganz coole Datenbanken, wo man ähm, nach SpeakerInnen schauen kann, ähm, die eben diverser aufgestellt sind und die tatsächlich auch die Lebensrealität ähm, mittlerweile ja, darstellen und abbilden dann. Es ähm, ist wichtig, dass man die äh, ReferentInnen vorher gut brieft, ähm, dass wirklich klar ist, ne, worum soll es hier eigentlich gehen. Ähm, und die Erwartungshaltung auf allen Seiten ähm, ja im Grunde wirklich äh, geklärt ist. Macht auch total viel Sinn, wenn vorgetragen werden soll, sich Präsentationsfolien vorab schon mal schicken zu lassen und vor allem auch das Timeboxing ernsthaft zu beachten und während so einem Event auch auf die Redeanteile zu achten. Es kann zwar sein, dass man dann ein bisschen geschaut hat, dass das Panel oder die eingeladenen Personen durchaus divers äh, aufgestellt sind. Aber wenn dann trotzdem nur eine Person äh, einen sehr hohen Redeanteil hat, dann hat man da glaube ich auch wieder nichts gewonnen ähm, im Sinne einer wirklichen Vielfältigkeit. Ähm, und ganz toll ist es natürlich auch, das Publikum einzubinden. Deswegen bin ich hier natürlich auch schon sehr gespannt drauf, ähm, ob ihr Fragen habt. Ne? Also schießt sie gerne über die äh, entsprechenden Kanäle, je nachdem, wo ihr uns gerade zuhört, ähm, rein. Ähm, einen Punkt würde ich gerne noch, den haben wir ähm, auch noch im Nachgang hier hinzugefügt, sagen, ähm, was auch wichtig ist, wir gehen immer davon aus, dass äh, alle ReferentInnen oder auch Zuh ZuhörerInnen ähm, ja, able-bodied, ähm, also dass sie ne, Zugang zu allen Geräten haben, aber es kann durchaus sein, dass sie auch technische Hilfsmittel benötigen ähm, über die Sprachausgabe, über einen Transkriptionsservice vielleicht ähm, oder andere spezielle Anforderungen haben. Ähm, und das könnte man vorher einfach abfragen und dann entsprechend bei der Eventplanung einbinden. Da sind Online-Events tatsächlich in vielerlei Hinsicht sogar noch besser, als äh, wenn man vor Ort ein Event macht, ähm, wenn man da manche Dinge durch technische ähm, Tricks und Kniffe durchaus besser auch im Blick haben kann. Ideal ist es natürlich zum Abschluss auch noch, wenn ihr dann eine schriftliche oder ja, andere Form der, der Dokumentation im Nachgang ähm, zur Verfügung stellt, wenn es nicht direkt die Aufnahme ist ähm, oder ein Transkript oder ein Podcast, was man daraus bauen kann. Das ist natürlich auch so contentmäßig ganz gut, wenn man dann noch ein bisschen größere Wirkung erzielen kann. Das wäre es, glaube ich, erstmal zu der Checkliste. Ne? Gerade bei dem Punkt bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil halt viele dann sagen, ach ja, dann lese ich hinterher den Blogartikel. Ne? Und uns geht es ja oft, ich meine, so ein Event machen wir ja nicht einfach nur so. Wir wollen ja mit dem Event auch Leute zusammenbringen, ja, dass sich halt Menschen halt entdecken, erkennen, neue Netzwerke knüpfen, eben jenseits dessen, dass sie sonst zum Arbeiten zu uns kommen, sondern dass es dann eben ein anderer Setting ist. Wir hatten zum Beispiel am Montag eine Lesung ähm, zu einem Mallorca-Krimi, ist jetzt auch nicht unbedingt die Business-Geschichte, aber ja, diese Person schreibt halt auch ihren Artikel, braucht auch einen Platz dafür, um diesen, äh, diesen dieses Buch oder was auch immer zu schreiben. ja Sie braucht halt auch die Infos dazu. Das heißt, sie hat mich jetzt schon zu angewöchsten Dingen befragt für ihren nächsten Krimi. ja Oder sie hat auch mit den Leuten, die dort waren, dann gleich noch ein paar Fragen geklärt oder wer ihr vielleicht noch Inputs geben kann zu anderen Regionen der Insel, die sie selber vielleicht noch nicht so kennt. Und das ist etwas, was ich an Events schätze und was viele ja eigentlich die letzten anderthalb Jahre gesagt haben, sie vermissen das, den, den Austausch mit anderen und das Zusammenfinden mit anderen. Und daher, man kann zwar zum Schluss nochmal sagen, was das Thema gewesen ist, aber es wäre halt schon schön, wenn viele sagen, ach ja, ich gucke dann die Aufzeichnung, sondern dass sie halt auch wirklich da sind und äh, sich mit einbringen und wir dann auch wiederum was lernen. Ne, was du ja auch an diesem einen Punkt gehabt hast. Wir tun etwas, was unsere Zielgruppen interessiert. Ne, das ist auch ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Das wissen wir gar nicht unbedingt immer so genau. Ja? Das kann auch sein, dass wir mit einem Event einfach ein bisschen experimentieren und gucken, was passiert. Ja? Und ähm, das ist halt auch etwas, was man einfach sehen muss, dass man tatsächlich diese Events ja. Macht, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und auch diese Menschen untereinander in Kontakt. Ich finde zum Beispiel oh. super schön, dass ich hier wieder Spanien auch gesehen habe. Von Coworking Spain <lacht> ist ja hier ähm, die Hauptperson mit dabei. Das fand ich schon auch ganz spannend. Und ähm, insofern auch das verbindet dann schon wieder. Ne? Oh. Deshalb finde ich schön, dass die Challenge gerade dann doch gar nicht die aus Deutschland ist, wie letzten Monat, sondern die aus Spanien, <lacht> beziehungsweise Spanien yeah. und Belgien. Ich würde würd vielleicht noch einen Punkt ähm, hinzufügen, weil ähm, ich glaube schon, dass es bei, also klar, ne, also so Live-Events, das ist immer das Allerbeste, wenn dann da eine äh, lebhafte Interaktion stattfindet, wenn man auf Fragen direkt eingehen kann, wenn man andere Meinungen noch mit einbinden kann, andere Standpunkte, aber es ist leider nicht für jeden zu jeder Zeit immer möglich, äh, physisch äh, direkt ne, teilzunehmen, das ist auch ähm, mit Zeiten manchmal schwierig, mit Kinderbetreuung oder anderen Care-Arbeiten, äh, wo man dann einfach gerade nicht kann. Ähm, und umso schöner ist es dann, dass man dann doch im Nachgang nochmal mal ähm, darauf drauf zurückgreifen kann oder sich das in Ruhe, ähm, wenn man reflektiert, äh, wie früher die Uni-Vorlesung oder so ähm, <lacht> nochmal anschauen kann. Genau. Ja, also das mag ist auch ein Zeichen von von Zugänglichkeit und ja, äh, ja. genau. Deshalb mag ich dieses Studio auch, weil ich damit halt sowohl zu Facebook als auch zu YouTube gehen kann und mich nicht vorher schon für eine Plattform entscheiden muss und äh, eventuell dann wieder einige Leute damit vor die Tür setze, weil die einen sagen, ich melde mich doch nicht bei YouTube an und die anderen sagen, ich melde mich doch nicht bei Facebook an. <lacht> und genau. insofern ja, ist ja leider auch so sehr stark manchmal polarisiert, wo die Menschen dann auch aktiv sind. Mhm. Wolltest du noch was zur aktuellen Challenge sagen? Ansonsten äh, vielen Dank, dass du das nochmal alles zusammengefasst, was wir äh, zusammengefasst hast, was wir in der äh, Lokalisierung äh, zusammengeschrieben haben, weil wir haben es nicht einfach übersetzt. Das geht oft einfach nicht so richtig gut. Ja, das merken wir immer wieder, wenn es gerade um Diversity und Inklusion geht, dass uns das schwerfällt, das eins zu eins zu übersetzen, weil wir einfach ganz anders äh, in dem deutschsprachigen Raum und in unserer Kultur über diese Dinge reden. Insofern ist es keine eins zu eins äh, Übersetzung, sondern eine Lokalisierung. Danke, dass wir das äh, so schnell zusammen auch gemacht haben. Und das werden wir euch auch im Nachgang noch zur Verfügung stellen, dass ihr das PDF runterladen könnt und selber auch damit arbeiten könnt. Ähm, den Link findet ihr dann in den Beschreibungen zu diesem Video, entweder auf Facebook oder auch auf YouTube. Ja, ich würde das Allerwichtigste noch äh, benennen, und zwar, ähm, ne, dann hat man sich dadurch die Challenge-Seite gearbeitet, vielleicht das Video angeguckt, die Checkliste und selber mal überlegt, okay, was hatte ich dann für Events im Oktober ähm, und was könnte ich da anders besser machen, ähm, wo bin ich schon richtig gut dabei? Ne? Da kann man sich natürlich auch gerne mal auf die Schulter klopfen und sagen, yay, das äh, läuft bei mir. Das IDEA-Projekt hat jeden Monat auch einen Auswertungskall. Das ist in der Regel immer, ich glaube, der letzte Mittwoch im Monat in der deutschen Zeitzone wäre es 18 Uhr. Das ist so gewählt, weil da die Chance, dass man aus unterschiedlichsten Zeitzonen zugreifen kann, mhm. gerade so der größte gemeinsame Nenner ist, kann sich aber durchaus auch noch mal ändern. Aber da seid ihr alle sehr herzlich. Das ist ein offener Call, wo man sich genau über diese Erfahrung des Monats zu dem Thema austauschen kann. Da stellen dann auch nochmal die Hosts, also in dem Fall Marc Navarro und die Barbara Andreata, den Challenge kurz vor und was sie da mit, ja, sich dabei gedacht haben, eben in einer Live-Version. Aber es geht vor allem um den Austausch mit den anderen und mit den ja, über die Erfahrung während des Monats, um so ein bisschen persönlich zu reflektieren. Ähm, lief das dann alles so gut? Oder wo können wir vielleicht auch noch äh, die Checklisten oder die Beiträge ergänzen? Ne? Was sind neue Impulse, die, ähm, weil wenn, ne, wenn zwei Leute ihre Köpfe zusammenstecken, ist es ja schon mal ziemlich cool. Aber wenn es dann 20 sind oder vielleicht noch mehr, ähm, dann äh, kommt dabei, glaube ich, im Sinne eines, äh, ja, im Sinne der größtmöglichen Diversität auch, auch noch viel mehr Wissen zusammen, ähm, was in solchen Calls dann eben auch nochmal ausgetauscht wird. Also, in dem aktuellen würden wir dann zum Beispiel unsere lokalisierte Version der Checkliste zum Beispiel äh, uh. vorstellen. Vielleicht würden wir auf dieses Hin Video hinweisen. Leider funktioniert in den Livestreams auf YouTube, das kam eben schon als Frage, es nicht, dass man äh, eine automatisches ähm, Untertitelung bekommt oder dass man die sich auch in Englisch anzeigen lassen kann. Das geht äh, auch im Nachhinein irgendwie manchmal und manchmal nein. Ich habe das schon an YouTube mal ein Feedback geschrieben, <lacht> weil ich das schon schade finde, dass wenn man jetzt hier einen Livestream macht, dass man dann das eben nicht bekommen. Zumindest nicht bei Live, das kann ich vielleicht noch verstehen, aber im Nachgang wäre es schon cool. Insofern, das werden wir einbringen. Und dann gab es ja in der Letz im letzten Monat das Thema Werte. Genau, also seit, ähm, ich glaube, seit Januar 2021 gibt es monatliche Challenges. Ähm, äh, und die sind, ja, also wir haben da noch einige vor, ähm, sind, glaube ich, schon bis Jahresende durchgetaktet. Ähm, mhm. Aber über Vorschläge freuen wir uns natürlich auch immer. Ne? Also wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, Mensch, da müssen wir noch mal gemeinsam ran. Ähm, ich rolle das mal von hinten auf. Im September war der Challenge, da ging es um Coworking Spaces ähm, und wie Coworking Spaces die Aufgaben von Eltern ähm, oder ja, von Caregivers, ähm, Leuten, die irgendwie mit der Care-Arbeit äh, beschäftigt sind, wie sie da unterstützen können. Ähm, auch ganz viel um Coworking Spaces, die irgendeine Form von Kinderbetreuung anbieten. Da gibt es ja ein ganz äh, ja, großes Spektrum wirklich von Spaces, die schon eine eigene Kita äh, im Sinne einer, wie, wie man es vielleicht so auch von einer Betriebskita kennt, ähm, ja. mit angebunden haben oder zumindest einen Kooperationsvertrag mit einer bestehenden Kita, bis hin zu eher ähm, ja, solchen, die so als Eltern-Kind-Büro ähm, organisiert sind, wo die Kinder dann auch tatsächlich mit äh, im Nebenraum oder sogar direkt dabei äh, rumspringen und das ist so die, die, die Schere, äh, die es da gibt. Ähm, da haben wir ein bisschen drauf geschaut, wie man da ähm, Spaces auch besser unterstützen kann und was Spaces auch so anbieten können, was relativ niedrigschwellig ist. Ne? Wenn es nur mal eine temporäre Kinderbetreuung ist ähm, oder wenn das Kind mal krank ist, ob man da vielleicht noch irgendwo einen extra Raum hat, äh, den man zur Verfügung stellen kann, wo man die Kinder dann mitbringen kann. Ähm, wie es ist, ähm, ob es sowas wie Rückzugsmöglichkeiten zum Stillen, ähm, zum Wickeln gibt ähm, und warum der Wickeltisch nicht unbedingt nur auf der Damentoilette sein sollte. Ähm, ne? Also solche Aspekte, die man aber, wenn man so ein Space gerade plant, auch einfach mal einmal mitgedacht haben muss. Genau, ähm, also das sind wirklich auch die Fragen, die wir oft in den ja. Gründungsworkshops haben. Insofern finde ich das auch ein spannendes Momentum, dass ihr auch solche, sage ich jetzt mal richtig konkreten äh, Themen da auch habt. Ja, ja, also das, ne, also diese IDA-Themen können ja auch unheimlich abstrakt sein. Aber ähm, das Spannende ist ja eigentlich, wenn man es dann runterbricht und tatsächlich so Praxisbeispiele teilt. Ne? Das funktioniert mhm. bei uns gut. Ähm, das, finde ich, sind immer so die, die besten Tipps ähm, oder auch so einfache Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann, die jetzt keinen großen äh, Umbau und ich muss hier meinen ganzen Space irgendwie neu aufrollen äh, benötigen, sondern wenn man mit einfachen Mitteln äh, schon eine große Wirkung erzielen kann. Und der für mich, weil ich daran auch beteiligt war, sicherlich spannendste Challenge dieses Jahr ähm, war im August. Das war allerdings auch wie überall so ein kleines Sommerloch, ne? Also sind wir ehrlich, im August ist in der Coworking-Welt nicht so richtig viel los. Ähm, die meisten, also vielleicht macht man noch so ein bisschen Vacation. Ich glaube, das ist bei euch. Genau. Das hat ein bisschen was zu tun. <lacht> der Punkt, wo man äh, bei die Doros besuchen kommt. Ähm, aber ansonsten sind ja doch einige Spaces im August recht leer und wir haben dort gemeinsam mit der German Coworking Federation einen Challenge gemacht, wo es nochmal darum ging, die Werte zu hinterfragen. Die Coworking-Werte, wenn man sich da mal so ein bisschen, ja fast jeder Coworking-Space hat die in irgendeiner Form auf der Webseite, da geht es um Offenheit, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Kollaboration. Auch alles wunderbare äh, Wörter, die gerne sehr passwordlastig äh, benutzt werden und da wirklich noch mal zu hinterfragen: ähm, Ja, werden die denn? Wie werden die eigentlich ausgefüllt in der Community? Und zwar von Seiten der, ähm, ja, der Hosts, also der ähm, Community Manager oder der Betreiber, Betreiberinnen ähm, von dem Space aber eben auch von der Community selbst und wie diese Werte wirklich gelebt werden. Und Ich glaube daran, das ist auch so der Dreh- und Angelpunkt, was so ein Coworking Space wirklich ausmacht ähm, und was ihn von der Bürogemeinschaft, von irgendwelchen Flex-Space Solutions, ähm, was da der Unterschied ist. Ne? Und dass man eben wirklich ähm, und das heißt jetzt gar nicht, dass man jeden Wert zu 100 Prozent. Ähm, das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte, wie man es auslebt ähm, und wie man es umsetzt und für sich definiert. Aber wichtig ist, dass man sich damit immer mal beschäftigt, dass man das auch rückspielt in die Community, ne? dass man zum Beispiel fragt, hey, wie, wie seht denn ihr das äh, mit der ökologischen Nachhaltigkeit? Was kann man da besser machen? Ähm, Nachhaltigkeit kann aber auch ökonomische Nachhaltigkeit meinen. Ähm, und dass man einfach fragt, hey, wie kann ich denn ähm, euer Business noch besser unterstützen ähm, als Space-Betreiber? Was braucht ihr noch, ne? dass man in diesen Austausch geht? Ähm, und sich da eben auch wirklich ähm, nochmal rückversichert ähm, und das nicht nur ähm, im Alleingang äh, irgendwie so rummanagt, äh, weil das da ist man dann halt ein Bürozentrum äh, oder Business Center, irgendwie sowas. Ähm, genau, also das war die August Challenge. Ähm, alle ähm, Challenges sind auch noch online verfügbar. Da kann man sich das äh, Video angucken. Die Auswertungscalls werden nicht aufgenommen in der Regel, ähm, außer vielleicht so in, in kleinen ausschnitthaften, ähm, sehen und die werden dann dort auch äh, hinterlegt im IDEA-Project-Blog sozusagen jeweils bei dem, bei dem Challenge. Aber alle Ressourcen, alle Checklisten sind weiterhin verfügbar, ähm, kann man sich dann nochmal anschauen. Ähm, und davor, die Challenges waren auch ziemlich spannend, da ging es zum Beispiel auch um Rassismus ähm, und auch wie man das eigentlich erkennt, äh, dass da vielleicht ja ähm, auch unterschwellige, rassistische Dinge passieren, die einem gar nicht so bewusst sind. Ne? Also und da erstmal mal darauf aufmerksam zu werden ähm, und sich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Äh, ich glaube, da hatten wir so eine Art Workbook, ähm, wo man auch erstmal ganz viel über Definitionen lernt ähm, um das dann eben auch wirklich wahrzunehmen und um auch gute Handlungsstrategien zu haben, wenn es zum Beispiel zu einem rassistischen Über Übergriff kommt auf eine Person. Ne? Was, dass man dann einfach weiß, ähm, was, was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn eigentlich im Space damit um, wenn einer meiner Member ähm, davon äh, betroffen ist? Ne? Habe ich da Systeme? Das gab auch vorher schon mal einen Challenge ähm, zum Code of Conduct. Ähm, das geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Habe ich ähm, Strukturen und Prozesse, implementiert, wo ich mich, wo ich sowas melden kann, wo ich sowas auch anonym melden kann. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht vom Team, vom BetreiberInnen Team mich da irgendwie ja nicht wertgeschätzt, nicht, dass ich mich nicht wohlfühle aufgrund von sexualisierten, sexualisierter Gewalt, Übergriffen, alles sowas, und habe ich da zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, an die ich mich wenden kann, wo ich sowas melden kann. Dann hatten wir noch eine Challenge. Was ähm, ja für uns auch ein Thema bei der jährlichen working conference und Barcamp ist. Ja. Und es ist ja auch so, dass wir inzwischen mit einigen Coworking Spaces und auch Lieferanten, also Dienstleistern für Coworking Spaces zu tun haben, die auch solche Code of Conducts fordern. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Moment. Auch, ne? Also manchmal denkt man so, oh, das brauchen wir nicht, weil wir sind ja alle schon so und so. Aber ähm, ja, aber manchmal muss man es auch vielleicht nochmal festhalten, nochmal formulieren, nochmal tatsächlich auch über Prozesse nachdenken. Gibt es denn wirklich das offene Ohr, die offenen Augen dafür? Das fand ich auch nochmal eine ganz interessante Diskussion die wir im Rahmen auch zu der Co-Working-Conference, co, -Conference, co geführt haben. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ne, und bis es dann irgendwann mal dazu kommt, ne, also klar wollen wir das alle nicht und wir mhm. ähm, sind total offen und vielfältig und was, was weiß ich nicht alles, aber manches merkt man eben auch gar nicht durch die eigene Brille der Privilegien. Ähm, und die immer mal zu versuchen wenigstens abzusetzen und dahinter zu gucken, wie, wie würde es denn vielleicht anderen Leuten damit gehen, das ist schon durchaus wichtig. Genauso ist ähm, ja vorletzte Challenge, auf den ich kurz eingehen möchte, da ging es um äh, Zugänglichkeit und Barrierefreiheit, ne? also wo man einfach nicht... Äh, also ich bin äh, halbwegs fit, gerade ein bisschen kränklich, aber an und für sich, ne, wenn ich da eine Stufe sehe, dann äh, hüpfe ich da einmal hoch und die macht mir überhaupt nichts aus. Ähm, das sieht für jemanden mit einem Rolli schon mal ganz anders aus, ähm, aber da können wir vielleicht noch eine Rampe hinlegen. Ähm, aber ne, die muss man dann eben haben ähm, und sich äh, schon einmal davor den Gedanken gemacht haben, habe ich die, kann ich die schnell rausholen, wer holt die denn raus, wo ist die, ist die irgendwo verkramt, ähm, finde ich die wirklich, ne? also so eine Sache, ähm, dass man da auch einfach alle im Team gut brieft ähm, und das ist nur das einfachste Beispiel, an was man immer zuerst denkt. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Dimensionen von Barrierefreiheit, ähm, Gerade auch im Hinblick von ähm, neurodiversen Erkrankungen, ne? dass Leute da einfach andere Erforderungen haben, äh, Anforderungen haben, dass es ähm, schnell zu einer Reizüberflutung kommen kann in unserer äh, ne, Welt, wo ganz viele Reize und Poster und Plakate auf uns, ähm, ganz viel Schriftzeichen uns ständig umgeben. Und das ist für manche Leute einfach ganz ganz furchtbar auszuhalten. Ne? Und kann ich da Ecken im Space schaffen, das muss ja nicht gleich der komplette Space sein, <lacht> Ja. Ähm, aber Orte schaffen, wo, ne, wo, die ein bisschen reizärmer sind, ähm, wo man sich dann auch ein bisschen zurückziehen kann, ähm, wo definitiv ein Ruheraum ist, ähm, wo es sowas gibt. Und dazu gibt es ähm, tatsächlich ganz ähm, ja eine ganz schöne Übersicht dann auch bei dem Challenge. Ähm, und ja, vielleicht äh, der allererste Challenge, das war relativ niedrigschwellig, da kann man sich auch mal durchklicken, <lacht> da geht drum wie stellt sich äh, so ein Space eigentlich online dar ne? und sind da immer dieselben ähm, Leute auf den Bildern oder äh, gibt es da auch eine gewisse, also repräsentiert das auch wirklich die Zielgruppe oder ist das alles so ein bisschen ähm, sehr homogen ähm, und genau, dass man da einfach mal abcheckt, äh, wie sieht denn die Realität aus, wo will ich hin und kommuniziere ich das auch mit den Bildern, mit den Postings, ähm, die ich online so verbreite. Das war so der, der Schnelldurchlauf durch alle Challenges. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also die kann man auch bis in Ruhe sich noch mal ähm, ja, anschauen. Genau, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Also die Challenges sind natürlich in dem Monat ähm, dann sehr stark äh, in der Thematik. Aber du kannst natürlich jederzeit auch wieder die älteren ähm, Challenges aufrufen, die Informationen anschauen, durchlesen bearbeiten, so wie du das brauchst. Das Einzige, was du halt nicht mehr hast, das haben wir jetzt gelernt, der Auswertungscall, der ist dann wirklich äh, nicht in der Aufzeichnung, den bekommst du dann nicht. Das verpasst du, aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal durchzuklicken. Ich habe eben auch schon mal den Link zu Coworkingidea.org durchlaufen lassen. Den findet ihr dann auch unten in den Speaker Notes. <lacht> Gut. Ähm, hm. Habt ihr eigentlich schon so Rückmeldung bekommen von Nicht-Initiatorinnen, also die Menschen, die jetzt tatsächlich diese Challenges gesehen haben, mitgemacht haben? Oder habt ihr auch so im Laufe des Jahres schon gemerkt, dass dann auf einmal Leute dazu kamen, die gesagt haben, hey, wir würden da gerne mitmachen oder wir hätten eine Idee für eine Challenge? Erzähl mal. Ja, also auf jeden Fall, ne, das wächst, aber das ist ja, ist ja immer so mit, mit so einem zarten Pflänzchen, was man einmal pflanzt ähm, und was dann hoffentlich äh, noch, noch viel größer wird. Klar, manchmal ist der Zuspruch größer, manchmal kleiner, aber wir sehen auch, dass viele ähm, dann tatsächlich die Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, auch im Nachgang noch nutzen Mhm. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht immer schafft, äh, zu den Auswertungscalls zu kommen, die sind ähm, wirklich ne, manchmal relativ voll, manchmal auch ein kleiner Kreis, aber genau das ist dann auch das Charmante daran, ähm, weil man da dann auch wirklich, ähm, und der Grund, warum die nicht aufgenommen werden, äh, ist eben auch, dass man dort wirklich sehr offen äh, über diese Themen sprechen kann. Das ähm, sage ich auch ganz ehrlich, fällt mir auch manchmal nicht immer leicht, denn Englisch ist ja auch nicht meine, meine Muttersprache. Ähm, <lacht> Und sich dann dort zu äußern. Also, es ist ein geschützter Raum. Das äh, mhm. ist wirklich ähm, auch sehr schön äh, moderiert. Ähm, so, das macht ja auch nochmal was. Ne? So ein Online-Event steht und fällt ja auch immer wirklich mit der, mit der Moderation. Ähm, also, das kann ich allen nur ans, ans Herz legen, da auch mal, und wenn es nur kurz ist, sich mal einzuklinken. Ähm, und viele Dinge, also, wir versuchen natürlich, Leute zu ermutigen, ähm, in ihren wenn es mal regionalgruppen oder in den vereinen verbänden organisationen in denen man sonst so oder im space äh, selber eigene events zum challenge thema des jeweiligen monats zu machen ähm, da gibt es zum beispiel in der london coworking assembly eine ganz äh, aktive runde die haben auch immer einen monatlichen call wo sie sich das noch mal äh, die, ja, die themen nochmal mal ähm, Revue passieren lassen und äh, sich den annehmen und damit auseinandersetzen. Ähm, ich weiß von der Schweiz, dass da so ein bisschen was äh, im Gange ist. Ähm, und manches kriegt man dann immer gar nicht so direkt mit, weil das eher in den ähm, nicht geschlossen, aber ja in den Communities vor Ort, sage ich mal, passiert und gar nicht unbedingt super öffentlich. Und deswegen ist es umso spannender, dann in diesem öffentlichen, finalen Call dann äh, wiederum die Ergebnisse von den einzelnen ähm, Gesprächen so ähm, ja, mitzunehmen. Das ist ja eine schöne Entwicklung. Auch ich war tatsächlich im August Call dabei. Der war so ein bisschen das Sommerloch, <lacht> aber es war trotzdem eine super spannende Diskussion auch. Ne? Also ich kann auch nur allen empfehlen. Das ist schon immer noch mal ganz spannend, auch wie du sagst, im geschützten Raum. Klar, mit dem Englisch. Das ist nicht immer für jeden und jede äh, die, die Leib- Magensprache, <lacht> aber Dafür geht es ja auch darum, einfach eben aus den verschiedenen Kulturen auch die Dinge zusammenzubringen. Und Das fand ich eben auch so spannend, dass es auch aus den verschiedenen Regionen dann die Anleitungen oder die, die, die Challenge Ideen oder Ausarbeitungen kommen. Das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Ansatz, also dass das nicht so alles irgendwie aus dem angelsächsischen Kulturen dann aufgedrückt wird, sondern dass tatsächlich auch jemand eben wie gesagt Spanien und Belgien da zusammengehen und sagen wir machen diese Challenge und erklären euch, was wir zu diesem Thema haben wollen. Das fand ich auch ein ganz, ganz tolles Ding, weil das hat man ja nicht immer so. Ne? Oft ist es so, es kommt dann irgendwo aus einem bestimmten Land und alle anderen machen es dann irgendwie mit. Und das gefällt mir an eurer ähm, Zusammensetzung da schon sehr gut, dass das auch immer wieder von den Regionen getrieben wird. So, aus dem Publikum kriegen wir hier leider gar keine Fragen rein. Oh. <lacht> Aber das macht ja nichts. Wir sind ja auch so äh, mit dem Thema befasst, dass wir da uns äh, ganz viele neue Perspektiven auch zu entdecken können. Was ist denn so dein Fazit dazu? Also du engagierst dich da ja natürlich auch eine ganze Menge. Und ähm, du hast jetzt zwar schon gesagt, ja, es ist toll zu sehen, wenn dann in den verschiedenen ähm, Regionen und Spaces dann tatsächlich auch diese Challenges aufgegriffen werden, sagst du ja, das ist super, ich bin da weiter dabei oder sagst ja. du hm. nee, Morgen höre ich auf. Morgen hörst du auf, okay. Nein, auf keinen <lacht> Fall, denn mhm. das Thema ist ja, also wir sehen es ja, ne, das, was in Covid mhm. Spaces passiert, ist ja auch ein Abbild von generellen gesellschaftlichen mhm. Prozessen. Mhm. Und da ist ja äh, leider immer noch nicht alles ähm, ganz so vielfältig oder die Konflikte, MeToo-Bewegung und äh, was es da alles gibt, das ähm, pocht ja ähm, ganz schön. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich ja auch ähm, zum Beispiel durch, durch die Organisation von den Netzwerktreffen bei der German Coworking Federation ähm, oder auch generell, also wir begleiten ja da viele Coworking-Projekte, die so in der Mache sind, die Frage nach inklusiven Coworking Spaces, ähm, also das ist eine Brände. Ne? Da interessieren sich sehr viele, ähm, gerade jetzt, wo auch viele Kommunen ähm, mhm. überlegen, einen Coworking Space in irgendeiner Form zu gründen. Ähm, und klar hat man so die normalen ähm, barrierefreien, barrierearmen äh, Zugänge zumindest, aber es gibt eben auch schon Spaces, die sich ganz bewusst ähm, als inklusiver Coworking-Space beschreiben, die dann nochmal einen bestimmten Fokus drauf haben und die ähm, ganz besonders eben Menschen mit Behinderung auch ansprechen und ähm, ja in dieser Arbeitswelt, die für manche eben nicht ganz so zugänglich ist, äh, dort mit ins Boot holen wollen. Also da sehen wir auf jeden Fall einen großen Bedarf an Austausch, ähm, an Verbreitung. Und um da einen kleinen Teil beizutragen, das äh, weiter zu streuen, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ähm, und von daher äh, würde ich sagen, ja, wir müssen da noch viel tun, ähm, aber ich glaube, da gibt es auch schon ganz viele Ideen und man muss das Rad eben nicht immer neu erfinden. Ne? Also gerade äh, in dieser Sphäre oder Coworking, da geht es ja auch viel um im ganzen Sinne des Open-Source-Gedankens. Äh, ums Teilen von guten Ideen und dass man die dann eben auch transferieren kann und da gut voneinander lernen kann und nicht dieselben Fehler noch mal und noch mal machen muss. Ähm, weil man kann ja vorher einfach mal andere nach den Erfahrungen fragen und das liebe ich ja auch so an dieser Coworking-Welt. Ähm, da wird ja keiner sagen, äh, nee, sage ich dir jetzt nicht, ähm, sondern genau dafür haben wir ja auch die German Coworking-Federation gegründet, Genau dafür machen wir öffentliche, offene Netzwerktreffen ähm, oder tauschen uns aus. Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt interne, äh, dann wenn man Verbandsmitglied ist, äh, Slack-Kanäle, ähm, wo man wirklich jede Frage zu jedem Thema stellen kann und immer eine Antwort bekommt oder zumindest einen Verweis auf die Person, die eine Antwort parat hätte. Ähm, und... Ich hoffe, das dass ist du absolut ein ganz, ganz wichtiger, gelebter Wert, was viele Menschen, die auch neu zum Thema Coworking kommen, auch selbst wenn sie gründen wollen, fällt mir das immer wieder auf, gar nicht erwarten, das anzutreffen. Diese Offenheit, diese gewisse Transparenz auch an der Stelle und dann äh, tatsächlich auch etwas aus dem Nähkästchen zu plauschen und äh, an eigenen Fehlern, Erfahrungen haben zu lassen, um einsetzen zu können, okay, dieser Fehler, diese Erfahrung ist, da so gelaufen, aus bestimmten Gründen, wenn ich das an einem anderen Setting mache, ist das vielleicht sogar anders. Ja, kann ja immer auch sein, das heißt ja nie, was bei mir nicht funktioniert hat, funktioniert bei niemandem. Ja, das finde ich aber auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der finde ich immer noch mal so herauszuheben ist, denn Wer da sich versperrt, da merkt man schon, dass da vielleicht irgendwas mit den Coworking-Werten nicht so ganz in Ordnung ist. Und äh, überall da, wo ich das bisher kennengelernt habe, war das gar kein Thema. Natürlich lasse ich jetzt nicht jeden in meine Bücher schauen. Ja? Das macht ja auch in anderem Business äh, nicht unbedingt Sinn. Aber dass man halt darüber spricht, äh, wie man bestimmte Themen angeht oder was man da machen kann, das äh, finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der finde ich auch immer wieder mal herausgehoben werden kann, dass wir zumindest die, die wirklich Coworking Spaces so verstehen, dass sie die Werte respektieren, das auch tatsächlich leben. Ja, und so eine ne, Pay-it-Forward-Mentalität, äh, also dass wenn man selber davon profitiert hat, dass einem jemand das so ein bisschen die Hand gereicht hat und äh, Dinge eben auch mal so erklärt hat, ähm, dass man das dann genauso weitergibt. Das finde ich, ähm, find ich schön, ne? also wenn man ja. in, so ein, in so einer Richtung gemeinsam weiter voranschreiten und Erfahrungen dann auch, auch wirklich teilen. Und na klar, ne? also manchmal muss auch ein Preis draufstehen. Aber die, das ist dann sicherlich auch absolut gerechtfertigt. Aber so diese grundlegende Offenheit der, der Co-Working Szene, der Bewegung, wie ich ja auch finde, das ist, ist schon eine ganz... Das sind schon besondere Menschen. Ne? <lacht> Ja, das kam ja auch im August bei dieser Challenge dann nochmal so ein Stückchen raus. Ne? Und dass das auch wirklich auch nicht so einer langen Vorbereitung braucht. Ja? Das muss jetzt auch nicht so sein, dass man äh, jemand anderes im Verband schon 50 Mal auf einem Netzwerktreffen gesehen hat, bevor man vielleicht dann vertiefende Fragen stellen kann, sondern dass das halt sehr schnell sehr intensiv auch werden kann. Natürlich ganz klar. Ne? Also wenn ich jetzt hier einen Raum habe und ich sage, okay, plan mir den mal bitte, <lacht> mach mir mal die Stückliste, welche äh, Akustikelemente ich zu kaufen habe oder wie viele Tische, Monitore oder hast du nicht gesehen? Das ist es natürlich nicht. Ja, das muss man halt auch so sehen. Aber Hilfe zur Selbsthilfe, dieses Unterstützen gegenseitig, jede blöde in Anführungszeichen, die es ja nicht gibt, Frage stellen zu können. Ja, Also auch gerade ähm, diesen Slack-Channel, den ja auch nicht unbedingt alle der German co federation mitgliederinnen irgendwie schon entdeckt haben. Ähm, das ist wirklich so eine krasse äh, Knowledge-Base, ja, wo ja. man halt einfach wirklich alles reinwerfen kann. Und im Zweifel sagt jemand, hey, die Frage hatten wir letzte Woche, guck mal hier. Und das ist halt auch so ein, so ein wichtiger Aspekt von Community und deswegen gefällt mir auch dieses Idea, ich will mal IDA sagen, <lacht> Projekt so gut, weil das halt einfach auch wieder genau auf diesem Thema aufsetzt. Das genau, halt das ist okay, eben. Eh wir nehmen uns zwar ein Thema vor, aber es geht doch jetzt nicht darum, euch hier was aufzuoktroyieren und zu sagen, so müsst ihr das machen, sondern zu sagen, das sind unsere Gedanken, was sind eure Gedanken dazu? Ja, es ist immer ein Angebot ne, mit einer gewissen ähm, Wissensbasis äh, dahinter, ähm, die dann eben vermittelt wird. Und das, das mag ich auch sehr. Also, und tatsächlich, es ist ja auch so unterschiedlich gerade. Also, es ist tatsächlich schwierig, ähm, weil das ja ein internationales Projekt ist und doch unsere eigenen Spaces und ähm, auch. Vorgaben, Vorschriften und Gegebenheiten ne, ganz, ganz unterschiedlich sind. Deswegen muss man natürlich immer ein bisschen differenzieren, gerade wenn so ein Challenge vielleicht auch sehr amerikanisch angehaucht ist. Ne, wie viel passt davon wirklich für mich und für meine Arbeitskultur hier? Da gibt es schon Unterschiede. Aber das kann man ja durchaus ähm, ja, reflektieren und dann ein bisschen kritisch beäugen und äh, sich das eigene oder die Sachen, die für einen selber passen, eben rausziehen. Ähm, und Coworking ist eben nicht ne, one size fits all, sondern äh, mega individuell und, und genau das ist ja aber auch das Spannende. Also das macht es ja auch so cool, ähm, dass es so unterschiedlich ist äh, und da so unterschiedliche Leute zusammenkommen und man doch ähm, im Grunde ja doch äh, gemeinsam auf dieser Suche nach Gemeinschaft ist. Ähm, und die zu aufzubauen, zu kuratieren ähm, und zu entwickeln, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Jetzt ist ja so die Wiege, wenn man das so haben möchte von Coworking in Nordquatsch äh in Kalifornien äh, sozusagen von uns und Nordamerika, ja. Und ähm, hast du das Gefühl, dass das dominiert in eurem Projekt? Nö. Okay. <lacht> mhm. ja. Also tatsächlich, also wird du so gerade um nee, nicht wirklich. Ähm, mhm. Ich glaube, dass da achten wir schon auch drauf, ne? dass, dass die Challenges ähm, da gestreut sind. Ja, sicherlich haben Englisch Muttersprachler*innen da einen gewissen Vorteil, ne? weil das, äh, aber das kann man ja auch ansprechen. Und ähm, also in der in der Moderation von so einem Challenge äh, fällt es ihnen, glaube ich, leichter, die die richtigen Worte dann auf Englisch zu finden äh, logischerweise qua Muttersprache. Um, es mm -hmm. ja, gibt also ja auch das. sehr viele spanisch sprechende Menschen da draußen, es hat mich gewundert tatsächlich, dass jetzt äh, bei der Challenge nicht auch die Gelegenheit ergriffen wurde, für spanisch sprechende Spaces sozusagen da auch das Ganze in Spanisch anzubieten. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es aber auch... Äh, wir versuchen, alle Events, die auch so rund um das Projekt stattfinden, auch zusammen und das ist immer gerade so ein neues Tool, mit dem wir experimentieren und okay. das auf der Webseite mhm. auch darzustellen und einzubinden. Ich hoffe, dass da in Zukunft eben noch viel, viel mehr kommt. Also, dass wir dann den monatlichen Challenge haben mit dem und dem Thema und dann macht vielleicht die GCF ein Call dazu dann macht Coworking mhm. Spain was dazu mhm. denn, oder die aus Lateinamerika oder wer auch immer ähm Ganz, ganz unterschiedliche Gruppen und ähm, da, da soll es eigentlich mal hingehen, ne? dass und das Oberthema gesetzt ist ja. und dann so die einzelnen Ortsgruppen, <lacht> regionalen Gruppen sich <lacht> dazu austauschen und dass es am Ende dann wieder zusammengeführt wird. Das wäre so eine ne, wünsch dir was ähm, nummer Ja, das wäre dann ja schon die Frage sozusagen, wo geht's es hin? <lacht> Was ist die Perspektive? Was ist denn die nächste Challenge im nächsten Monat? Ja, das darfst du mich jetzt nicht fragen. Oh! <lacht> da bin ich jetzt, äh, tatsächlich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich könnte äh, wild rumklicken und es irgendwie rausfinden. Äh, manchmal ändern sich aber auch Dinge ganz stimmt, spontan ja. nochmal. Ähm, deswegen äh, ist das jetzt der Anreiz, äh, auf hm. die Webseite zu gehen und dort äh, auch die Newsletter zu abonnieren oder immer mal wieder reinzugucken. Genau, sehr guter Hinweis, Newsletter, dass man den auch abonnieren kann. Ich gebe gerade jetzt zu, dass ich den noch nicht entdeckt hatte. Ich habe darauf vertraut, dass ich über die Job Working Federation sowieso über alles informiert werde. Insofern kann ich mir den Newsletter vielleicht sparen, aber für jemand anderes ist der vielleicht dann ganz spannend. Ja, wenn du jetzt nicht sagen kannst, was der nächste ist, aber ich finde diese Lokalisierungsrunden in verschiedenen Sprachen als Briefing zur Challenge eigentlich eine ganz tolle Idee. Fände ich super, weil das ist auch noch mal eine ganz andere Sache, das dann in die Region reinzutragen. Ja, dass man dann, ja. dann auch wirklich sagt, okay, es liegt jetzt nicht mehr an der Sprache, sondern es liegt jetzt nur noch an meinem Inneren, Schweinehund, ob ich mich <lacht> jetzt der Challenge stelle oder nicht. <lacht> ja, also das zum einen. Und eine zweite Sache ist natürlich auch, bei den großen Coworking-Konferenzen das Thema zu platzieren oder nicht nur Coworking, aber überall, wo es irgendwie um neue Arbeit geht da auch so eine Art ja, Lobbyarbeit zu machen, ähm, so hey, äh, denkt mal dran, ähm, diese Diversity-Themen, die, die gibt es nicht ohne Grund. Ähm, und vielleicht sollten wir die auch hier mit bedenken. Ähm, ihr, habt, ihr habt da gerade wieder ein Panel vergessen äh, und ah. da ein bisschen ähm, ja auch genau darauf zu achten, ähm, gerade bei diesen großen Events, ne, wie so das Speaker-Line-Up ist. Ähm, ob die einen Code of Conduct haben, ob es da genau solche Mechanismen gibt, dass man sowas melden könnte, wenn man sich ungerecht oder ja in irgendeiner Form diskriminierend behandelt fühlt. Also das ist eine Geschichte. Dann, dass diese Themen auch, es gibt ja tausende eine Coworking-Umfrage, dass die auch darin beachtet werden, dass man auch mal Daten hat, mit denen man arbeiten kann, wo man auswerten kann, wie, wie sieht es denn aus mit der Diversität in Coworking Spaces? Wie ist es denn in echt und entwickelt sich das vielleicht auch irgendwo hin? Ähm, wer sitzt denn da so? Und was müsste man denn da noch? Also ne, Da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir irgendwie tun können. Und ähm, dass wir das Thema weiter vorantreiben und das Allerwichtigste und genau das machen wir ja hier, ist drüber zu sprechen. Ähm, und ja, die, ähm, die Arme weit auszustrecken und zu sagen, hey, macht mit, ähm, wenn irgendwas noch nicht so klar ist, lasst uns das gemeinsam irgendwie weiterentwickeln, ähm, lasst uns Fragen dazu sammeln ähm, und drüber, drüber reden. Äh, und das ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschen holen. Vor allen Dingen halt auch noch mal erklären, was dann dahinter steht. Weil manchmal versteckt man in Anführungszeichen sich dann vielleicht schon hinter den Worthülsen, aber man ist gar nicht mehr so ge genau dahinterher, das dann auch tatsächlich mit Leben zu füllen, was das dann alles Genau, da ist. ja. Mhm. Ja, Wie schon gesagt, ne, also dieses mhm. wirklich mit Leben füllen oder die, die Werte leben, äh, das, mhm. das finde ich trifft es immer ganz gut und eigentlich ähm, wäre total schön, wenn es, dieses Projekt, wenn sich es irgendwann mal ähm, selbst abschaffen würde, ne? das ist eigentlich das, das ganz große Ziel, äh, dass es nicht mehr <lacht> notwendig ist, dass man ähm, diese Werte überall mit bedenkt ähm, und die nicht extra nochmal aufs Tapet holen muss. Ähm, aber ich glaube, da sind wir gesamtgesellschaftlich gesprochen äh, und das kann man dann noch runterbrechen für einzelne Segmente. Da sind wir noch nicht. ne? Das sehen wir an der großen Diskussion um den gendergerechten Sprachgebrauch. Ähm, und, ne, also all diese diese Themen, oh. die ähm, da noch äh, ja präsent sind und wo mhm. einfach noch viel mehr passieren und viel mehr Austausch und auch ein wirkliches Aufeinander zugehen und nicht bloß sich hinter irgendwelchen Buzzwords äh, verstecken und damit irgendwie Schlammschlachten äh, medialer Art äh, zu machen, sondern eben zu gucken, okay, was, was bedeutet das dann jetzt für meine Lebensrealität wirklich so? Ne? Also was, was hat denn das für einen Einfluss? Und da schauen wir eben, was es ja in Coworking Spaces für einen Einfluss hat und wie da die Community von geprägt wird, wie man Spaces zu besseren Orten machen kann, eben für die Menschen, die daran arbeiten, die aber auch diese Gemeinschaft mit aufbauen. Genau, und auch immer wieder mit ins Gespräch holen an der Stelle. Ne? Das ist halt auch so was, was äh, die Challenge zum Beispiel auch mit anregen kann, dass man da einfach auch wieder selber mit als Diskussionspartnerin wird zu diesen Themen und gar nicht einfach nur sagt, ich liebe sie, sondern ich spreche auch drüber, ich promote sie auch. Ja? Also, das ist schon auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur weil wir Coworking sind, ist nicht alles auch selbstverständlich, was da mitschwingt. Ne? Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ja. auch wenn wir jetzt sagen, Mai jetzt haben wirklich viele Menschen verstanden, was Coworking ist, aber sie haben auch immer nur noch an der Oberfläche gekratzt von Coworking und was da zum Teil noch an tieferen Dingen drin steckt, das ist das, was die Challenge schon auch ein Stück weit ausgräbt und immer noch mal wieder ins Bewusstsein bringt. Ja. Super. Ich finde es ganz toll, dass ihr das macht. Ich applaudiere für euch und für dich, für stellvertretend diejenigen, die jetzt hier nicht im Raum sitzen können, um das zu tun. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich gesundheitlich wieder so weit herstellen konntest, dass wir hier gesprochen haben und nicht irgendwelche Erkältungsdinge da dazwischen gefunkt haben. Es lief super. Ja. Du hast einen wunderbaren ja. Hüßensaft. Jetzt, jetzt kommt süß du? Aber, aber nee, ich danke dir auch für die Einladung. Das ist, ist ja auch total schön, dass wir das Thema hier auch mal platzieren konnten und bin total gespannt, ob sich im Nachgang noch Diskussionen ergeben. Also sprecht mich und die anderen Leute vom ida Project gerne an auf ich glaube, sämtlichen Kanälen, die Doris überall verlinken wird, wird eine Antwort auch gefunden werden auf offene Fragen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich den abschließenden Call vom Oktober. Und boah, ich würde jetzt total gerne sagen, der ist doch am. Ja. <lacht> <lacht> damit ihr gleich eure Terminkalender zücken könnt. <lacht> genau, am 27. Oktober. um 27. 18 Uhr. Oktober, 18 Uhr. Also da, könnt genau, ihr da sehen wir dann uns dann zur aktuellen Challenge Eierlegende Wollmilchsau, <lacht> Hosts, äh, Hosts äh, die Coworking Events machen. An was könntet ihr denken? Was wäre für euch wichtig? Oder ihr könnt halt auch eure Erfahrungen dort mit einbringen. Wunderbar. Ja, das war der Online-Salon von dem kleinen Coworking Space Raya auf einer kleinen Insel im Mittelmeer. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr hinterher auch noch mal reinschaut. Ähm, die aktuellen Termine, was wir alles so tun, welche Events es gibt, findet ihr immer in dem Reiherworks EU-Kalendario. Ähm, die meisten Events sind auf Deutsch, da die Community doch sehr vorwiegend deutschsprachig ist. Das liegt ja einfach auch an der Region. Mhm, aber es, manchmal gibt es auch mehrsprachige Events. Insofern schaut da halt einfach rein. Ich freue mich und ja. Habt einen schönen Abend. Tschüss.